Hey, was geht? Na, oh, oh. Aha, Tisch. Ich weiß nicht, warum das Spiel so am längen ist. Ey. Das ist nicht die Aufnahme, das bei mir im Spiel auch. Also, Boah. wie kannst du es eigentlich sagen? Ich bin der Wurmgott. Ich bin der Wurmgott. Ich bin heilig und so. so Kann man jetzt hier mal weiter fahren gehen? Wie komme ich hier gar nicht weiter? So, lass hm. mal authentischer so Container liegen, ne? So, perfekt. War schon gleich weiter, ja. Mein Gott. Haha, guck mal hier. Na gut. Ha, natürlich bin ich starker worden. Ich habe ich mal so kaputt, würde ich sagen. Zack, ne? Sag. Zack. Sag. Ja, dann habe ich gesehen. Du kannst hier hinrennen. Sehr cool. Oh, perfekt. Was für ein ganz Nicht schlecht. Aber hier einmal mit dem Sonnenbogen. Au oh ja. So, wieder der richtigen Bahn, als es wird chillig, als wir schön locker. Hm. Warte, oh Gott, da war knapp. So, Wanda, ja schon Level 5 ey. Ich habe voll schnell mit ihm aufgeholt. Sehr geil. So, sind jetzt die Schwertkämpfer, die auf mich zugekommen sind? Hier sind den ganzen Weg hier rum am Laufen. So, hier haben wir einen Magier. Den würde ich gerne mal triggern. Ah, warte mal. Aha. So, war das du? Elfenlicht. 21, 6, das ist 15 Schaden. Ich bin schneller. Ne? So, ich will dich jetzt nur daraus locken ne? Okay. Moment, finde ich. Find ich nur alles im Griff. Weiß ich weiß nicht, warum da Züge 35 stand. Weil halt einfach so ein muss ja voll rum überall gehen, ne? Oh mein Gott. Okay, aber nur die. Was ich? Da gut. Ich weiß, ich habe jetzt mal eine Chance an ihm zu hauen, aber hallo, klappt schon. Ich hätte vielleicht hier Verdammt. Ja, vielleicht hier machen sollen, ne? Ach oh, man. Warum hat da so eine gute Chance, jemand zu treffen? Sehr gut. So, entschuldige, was? Weißt, du machst sie nicht kalt. Aber es da nicht? Wie hier mit aus? Das ah. ja, wieder ein alt bewährte Problem, die Gegner nicht auf mich zukommen, weil du, was ich davon halte, statt hier yeah. ja ein Pfeil mitten ins Gesicht. Die Pfeile meine ich Torpedo des Todes. ja Ich habe sie in Reichweite bewegt. Ne? Wenn er nicht auf mich zukommt, dann selber Schuld. Ne? Na, jetzt gehe ich hier? Hin. Nein, gehe ich nicht, weil er da ist mit dem Panzerbrecher. Ähm, der wird aber nicht sie erledigen. da so, er bringt natürlich wieder auch nicht um. Ist klar. Okay, war das du, ja? damit wird überhaupt nichts bringen. Ja, oder weißt wart, du was? stehst hier noch so schön. Wenn der sich jetzt gleich bewegt, ne? Obwohl ich gerade nachgeguckt habe. Der hatte keine Bewegungsreichweite gerade. Der wird wahrscheinlich geheilt, ne? aber du wie heißt, wenn du hier hinkommst ja, wie sie hat sie auf einmal dings auf verteidigung das also, war ich versuche nicht mal mit dem moder wieder 28 glaub, damit habe ich mehr schon so. cool da steht die ganze zeit ein typ daneben dann so alter kannst du mal deinen kühlschrank ausmachen daneben What? Du. Oh, der war cool habe ich zum ersten mal hat man mit ihr gesehen haben jetzt wo ich darüber nachdenke da war ich ja halt, wurde auch schon verbraucher zeit gegeben was oh, war kaputt okay. warum machst du das kaputt <lacht> verstehe ich nicht das ist einfach nur so eine random ecke bringen wir jetzt das, für fliegbare einheiten verfügbare einheiten ja verfügbar zu machen oh, wir haben gleich viel ap sich gerade ja jetzt hat der treffer warte mal was wart. Ach, Treffer mit Start stehen, wahrscheinlich. ne? Ah. Ja, ne. ich habe diese mir schon voll aufgesehen und jetzt erst gebergt. Was das bedeutet, so ja, ist weg. Hm. Stimmt, die bewegen sich auch nicht. Ja, gefühl ich habe gar nicht nachgeholt sondern als hier Anspielungen an Boah, wer war Camillas getreut noch mal Boah, war war Dings hier? War wie ist er? War dieser Typ, der einen auf Superheld gemacht hat, immer? Der Typ sah wortwörtlich aus wie All Might aus My Hero Academia, nur eine etwas runtergeschraubtere Version, nicht so over the top war. Äh, ach, natürlich. kannst ihn aber auch nicht damit kaputt hauen, ne so damit aber dann so das ist ja jetzt super cool wenn du ihn kriegst das zwei Chance mit 60 Prozent ja cool so ein Held mit, eine, mit einem woder auszurüsten ist irgendwie komisch. So, wenn ich schon mal hier bin, ne? ich das sowieso nicht bewegt, aber angreift hm. nicht. Nett. ja ich tue irgendwie die Helden irgendwie mit so westlichen Einheiten gleichsetzen so ein bodau also so ein japanisches Katana fast mehr so mit einem Schwertmeister ich kann näher ich da gehst mehr desto näher sind die jetzt immer im fliegenden Einheiten wow. das ist halt überhaupt nicht nervig jetzt wie ich dachte, das 29 29 29 ich kann die ja alle anlocken sehe ich gerade Pff. nein da ist einer mit der Tür. natürlich war hier einer dazwischen der mir das voll von kann ne? das problem ist ich muss jetzt hier erstmal mich um die kümmern weil die sind jetzt genau hier ja, und ich war mal hier am nächsten Zu kriegt das wieder den ja, 28 28 aber sie hat ja auch eine Menge. Sie hat eine Menge Verteidigung. Okay, macht das. lad mal dein Ding da auf. ne? Ich aber, was du da unten weil Da muss ich aber hier voll im Slalom durchkommen. Ey. Boah, da ewig dauern, bis ich ja vorbei bin. meinen ganzen Charakteren. Oh, ich kann nicht angreifen halt nee ich kann ich nicht einpacken weil ja, einer macht dem einer macht dem platz ich kann oder? Nee. ich aber eben packen ich das, ich warte mal hier das ist der kampf der choke points hier. Okay, irgendwas sagt mir, das wird hier sehr lange dauern, bis wir hier durchkommen. Weil ja immer mehr Leute kommen und immer mehr. Ich hoffe, ich lasse ihn lassen irgendwann mal nach. jetzt ne? zwei Schaden gemacht. Mach man nicht mal den kaputt, der zu meinen Leuten führt. Ey auch ne? sagt mein gott hör auf da wäre es gesamte kapitel so ablaufen mhm. ah, er muss noch einmal daneben hauen ne? Hier hin. Schaut, man Gegner schon kopf stehen gegen diese Einheit. Na ähm äh. dann aus Reichweite. Ja, wegen dem blöden Wasser, ne. ich sagen so, jetzt kann ich eigentlich dich hier hinpacken das ist schon wieder einer mit panzer ist klar Aha. Aha. Aha. na gut Ein, ein Gegner, ne, der irgendwie voll dem spaziert ist und der mir alles ruiniert. Das war das Ziel, ja. toll, hm. Hm. Ich weiß es sehr. Jetzt. Ich könnte mit. Können wir ihn hier reingehen, dann für ihn tanzen? Hier kann ich auch nicht rein. Okay, okay. Äh, wir machen halt folgendermaßen: Du wirst niemanden hier töten können, glaube ich. Ne? Das heißt, wirst du ja nicht ne? immer auf Nummer sicher. Ne. Das heißt, wir müssen das einfach hier so abblocken. nämlich vor voll in im Radiant weil wir viel Nervtöten. Ne? Meine ersten 94 Prozent kommt schon. Er hey. setzt nicht daneben, also so. müssen eigentlich nur so platzieren. Ja, cool. So, ist auf ihn los. Auf ihn los. Ja, und... Ja. Alles ja. in Ordnung. Ich nehme an Sie sie an, weil warum nicht, ne? Aber mal gucken. Lass uns überraschen. Aus dem Weg. Die werden immer weiterkommen, ne? Da werden immer mehr Leute kommen. Ich wird noch hier ewig dauern, bis ich hier durchkomme. Vielleicht geht er auf ihn los, ne? Oh, du gehst auf sie los. was 65 prozent man wirklich auf den abend zu nehmen ich weiß, der power gegen das jetzt zu kämpfen ja. also schnell kannst du nicht treffen doppelt nicht die ganze zeit Gott. ja yeah. Du jetzt ich wollte eigentlich gar nicht aufnehmen, <lacht> weil ich, ich dachte, ich kann Bock haben, aber feiern, aber ich habe nicht geplant, heute aufzunehmen. So. so, macht platz oder sie oder was auch immer. aber wir diese? Die kommt immer neu. Wenn sich irgendwie durchkommen, ne? Aber ich habe lieber dass die kommen anstatt dass ich Camilla irgendwann bewegt Wenn ich ganz ehrlich bin oh. so. ja, du stehst jetzt natürlich wieder perfekt <lacht> dann sind ja als nächstes noch Schwertmeister. die kann ich auch nicht treffen 60 Prozent, 70 Prozent mit 55 prozentige Chance zu kritten ich möchte ich noch mal anmerken. Ja, Mach die mal bitte platt, damit wir hier durchkommen. Ja, gut, danke. So, ist sogar zu hundert Prozent. Jetzt nicht gedacht. ist nicht gedacht. Heute steigt eine Party. Machst du heute Party? Okay, aber jetzt gehen wir ein bisschen Training rein. So, dann haben wir hier noch Tomahawk, 40 Schaden. Das ist eine Menge Schaden. Und da oben ist der mit dem Donnerschwert, 29. Oh, da kann ich mal so wenig. Ich weiß, was ich dagegen machen kann. Den ja. ja nee. So. Ich glaube, das war eine gute Idee. kann ich auch was anrichten jetzt ne mal die schon mal ankratzen damit wir weiterkommen vielleicht ich meine aber diese Mission war sehr viel nerviger in der Flameblim fates Version ich weiß nicht mehr genau was man da machen musste aber ich meine irgendwie man musste auch gegen Camilla kämpfen aber ich weiß nicht mehr welche edition hat war aber die story wie gesagt war halt... <lacht> Keine Ahnung, ein ganzes dorf hat einen irgendwie angegriffen in dem spiel einfach nur weil es zum missverständnis kam Und am ende ist es dann immer ja wir haben dafür gesorgt dass niemand getötet wird <lacht> weil corinne ist halt so ein guter mensch ne man sollte sich mit Corin identifizieren den darf nicht böse sein. Ne? Aber keine Sorge, wir haben dafür gesorgt, dass in der ersten Schlacht äh, niemand doch äh, verletzt ist. Ne? Was vollkommen bescheuert ist, weil im feiern geht es um Krieg. Im Krieg sterben Leute, ne? auch Gegner. Boah, sind die nicht näher gekommen. Ich auf den nehmen, Mann. Ja, ich habe den ihren in Reichweite. Was ist los? Ach, mit ETH er sich. Ah. Das gibt's jetzt einfach nicht. Okay. Aber ja. Natürlich wurde das immer erst nach der Schlacht gesagt. Ne? Also keine Sorge, wir haben dafür gesorgt, dass niemand hier umgekommen ist. Haben wir. wir haben vor der Schlacht allen gesagt, dass äh, dass wir dafür sorgen sollen, dass hier niemand stirbt. zu Der Treffs wäre gut. Sehr gut. Und Fire Emblem Face war die ganze Zeit so. Ne? Ein Charakter hat sich wortwörtlich angezündet. Weil halt keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht mehr. Ehrlich gesagt, ein Charakter hat sich angezündet, weil halt keine Ahnung, weil die halt alten Fehler gemacht hat. Hat sich gedacht, so um dafür zu büßen, zünd ich mich jetzt an. Und auch voll schwachsinnig war ich, ich. Könnte das gar nicht zusammenfassen. Also er fällt ein erst so auf wenn irgendwie jemand, wenn man sich ein Video anschaut oder so, Alter. alles irgendwie so eins und eins erwähnt wurde. Corinne hat wortwörtlich mal zugeschaut, wie irgendwie weil nicht unschuldige Leute abgeschlachtet werden, damit der nicht auffällt. Oder will sein, er will seinen Vater hintergehen, ne? den offensichtlich bösen Vater. Und äh, um das zu machen darf er halt keinen Aufsehen erregen. Ne? Auch wenn das bedeutet, er muss irgendwie dabei, dabei zus zuschauen, wie irgendwie weil nicht unschuldige Leute sterben. Er ist ein guter Charakter, ne? Ja, deswegen sage ich, konnte ist einer der schlechtesten geschriebenen Charaktere im freien Das ist furchtbar der Typ oder die Typin, je nachdem. so Wir Kommen langsam aber sicher ja voran jetzt angriff hatte ich helfe dir so riesiger wie <lacht> Blast. Okay. bless ok erstens war die musik in feiern dann fällt gut 100 Gameplay, auch wenn das voll nervtötend war an einigen Stellen. Beim Level Design. Nein. weil das, ich Fire Emblem Revelations gespielt habe und eine Maps war irgendwie so kack schwer. Und dann irgendwie die nächste Level danach war irgendwie voll einfach. also Nicht äh, mal zu vergleichen irgendwie. Ich auch gedacht warum haben sie diese Level erst hier hingepackt, ey? Wir hätten so vorher irgendwie, hätten sie auch vorher packen können, wir eine Level vorher machen können. Na ja, weil nicht, man zu gimmick, also jede verdammte Level hatte irgendwie ein gimmick, das man machen musste und. war da nicht so schlimm wäre, wenn die Story jetzt. Dann hätte man ja alles irgendwie so in Kauf nehmen können, wenn die Story irgendwie Boah, da kommt immer noch mehr. Wenn die Story wäre in Ordnung gewesen wäre, ja, dann hätte man vielleicht alles in Kauf nehmen können. Aber mein Gott, die Story war ja noch schlimmer. So. Oh, irgendwann werde ich nehmen und irgendwann werde ich nehmen. Oh Gott, hey, ich muss jetzt hier jedes Mal warten, bis hier mit den Ansturm an reitern. Wir sind schon in Runde 18. Ich glaube nicht, dass das aufhören wird. Da wird immer, da wird die ganze Zeit so weitergehen. Da wird noch ewig dauern, bis ich hier durchkomme. Also noch immer die gleichen Charaktere, glaube ich, ne? So vom, vom Equipment her und so, ne? Müssen jetzt ja sozusagen von einem von einer Gegnerinsel zur anderen hier antasten. Das ist wahrscheinlich nicht so tue ich da irgendwie so zusammenfassen. Ne? Kommen wir gleich hier hin, dann sind wir da fertig. Dann kommen wir wieder ein bisschen weiter. Also ja, mit etwas nervig. Ja, gut, dass unser Charakter wenn immer stärker und hat gut an dem Spiel ist. ist That equipment geht nicht okay. und ich schon sagen aber sie so komisch geguckt Warte, wo wartest du stadt 29 lanze ja. jetzt kommt jetzt ist er wieder natürlich ein Reichweite. Das ist klar man wie weit kann ich mich jetzt ja voran bewegen ohne ja am liebsten los da genommen aber die gehen ja nicht auf ihn los da haben wir haben ja noch eine chance ja so leute kommt mal auf mich los ja yeah. jetzt keine Lust hier auf den Ansturm hier die ganze Zeit zu warten. müssen ja mal vorankommen. na ja, wie gesagt, das Gute an dem Spiel ist: Equipment wird nicht verbraucht. Also ich kann das hier wohl die ganze Zeit machen. Meine Charaktere werden irgendwann immer stärker. Ne, oh, die sind doch losgegangen. Sehr gut. Okay. Ich habe damit getroffen. Okay. So, habe ich die geschafft hier anzulocken das ist heißt, der ne okay ich habe es geschafft gut das ist immer so der Drawback hier bei anderen Fire Emblem Spielen ne in anderen Fire Spielen hast du halt der Verbrauchszeit halt mit deinem Equipment ne das heißt selbst wenn du irgendwie trainieren willst ne Und du hast irgendwie ein Level wo irgendwie unendlich viele Leute sind kannst nicht unendlich trainieren weil irgendwann geht der hat Equipment aus irgendwann gehen dir die Ausrüstung aus weil irgendwann sind all deine jemand sind all deine Klamotten kaputt oder weiß nicht ja irgendwann sind alle deine Klamotten kaputt ne ich muss ich hier bewegen gehe nicht anders das heißt so oder so irgendwann musst du aufhören mit dem grinden weil es einfach nicht mehr möglich ist ein Netz ruhig treffen können aber 50 Prozent so so die Situation haben wir ja erledigt Fogado ähm. ach hm. Guck mal, hier war den er wieder ja, hinauswachsen. Ich vergesse immer, da macht natürlich auch eine Menge Schaden. Dann ich will noch den machen, aber dann treffe ich. Da ich glaube, wird so also kein Schaden allein ne? so. Also tut mir leid aber wir haben sowieso keinen schaden von daher oh, der war sogar tot habe ich aufgeachtet. geachtet so. so 19 perfekt das ist er mit donner schwer perfekt Was habe ich da oben, ey? Also die können ja vorbei fliegen, aber die können nicht fliegen. So, er ja macht mehr Schaden, aber da kommt ja nicht daran. Einer. da weiß nicht warum sie zweimal angegriffen hat aber nicht schlecht wo jetzt jeder am hochleveln mit seinen bändern ich muss dich glaube ich hier platzieren weil du muss treffen ja, dann haben wir die Situation eigentlich auch nicht. jetzt eigentlich mehr Schaden damit? Oder? Aber wenn sie Elfenwind dabei hätte, Ich glaube, ich guck mal, ob ich hier Elfenwind habe. Wenn sie sowieso nicht doppelt. Jetzt habe ich besser. Jeder, sie haben... Ja, also ich hatte gar nicht Behutsamkeit die ganze Zeit, oder? Ja. Ja. Ja. Ja, da kann ich mit wander reingehen. Ja, zweimal, der wird ja wohl einer... Einen assistenz treffer machen, ne? Ja, cool. Ich weiß, dass ich nicht wann Wanda schon mit dem Level hier aufgeholt hat ey. So, ich glaube ich will aber noch nicht angreifen da okay ja ich bekomme erst im nächsten Zug schaden so Hi. sehr cool. Oh jetzt hat sie hat den ganz kaputt gemacht. Ah oh, ist ja voll nervig. Hat aus dem Panzerbrecher wieder. und da ist ein langbogen Verdammt. Ah, was mache ich denn da schon wieder hm, ich könnte mit Corin den Festnageln. so am Panzerbrecher ja ah, habe ich Nein, ich habe kein Elfenbett. Cool. Hmm. Ich jetzt auch nichts zusammenbringen. Da ich machen. Warte, ich helfe dir. Das ist kein Hilfsangriff. Das ist ein Exekutierangriff. Ich kann schon wieder mit Ike hier Dings einsetzen, würde ich sagen. Festnageln. So. So, und das hat sogar vier Züge an jetzt. Äh. Hm. Aber hier komme ich nicht hin. egal ich aber den ja und du machst ja nicht kalt ne? sie hat jetzt guter das heißt du nimmt jetzt sogar noch weniger Schaden ne ja, schon wieder links einsetzen ja komm die sogar platt. Ah, weil die alle gepanzerte Einheiten sind. <lacht> Sehr gut. Äh, keiner von euch hat einen Fernkampf angriff cool. Sehr cool. ich nur auf achten 800 er jemanden tötet, was er nicht machen wird. Ne? Ja. Also im Dann schauen wir gleich, wie Louis hier die alle fertig macht. Ne, keinen Schaden nimmt. Ah, Tipp, ehrlich. Ah, gehen wir mir jetzt nicht auf den Nerven damit. Hat ah. okay. so bis wir uns in Reichweite. Ja, jetzt kommen die auch noch von unten. Okay, so langsam können wir echt mit den Verstärkungen ja loslassen, ey. Langsam etwas nervig. Weg. Weg. Sehr geil. So. Okay. Ja, äh, pech würde Ich, ich mache dich sowieso kalt. Ich mache dich sowieso kalt. aber die werte gesenkt wurden genau aber immer noch so heißt jetzt von oben kommen keine mehr jetzt kommen sie nur noch von unten wir so, ist natürlich um den her kümmern ne? das ist natürlich auch jetzt sehr selten dem ich platziert der typ oh! hat Gibt's jetzt nicht Mann. So. Warte mal so? Hat man den machen? Dann bewegst du dich nicht so schnell. So weit. Also, so nicht viel machen. Nee. So. also ein treffen. Nein. Das so du treffen? Machen Sie mal genau Schaden. Na, jetzt lebst du. Na, jetzt lebst bist du ein Erzritter mit schade hm. vielleicht wenn ich noch mal angreifen nein Leveln ist ja definitiv sehr gut finde ich tun ja derbe Leveln. Ach, natürlich reicht das wieder nicht wenn ich sowieso nicht erledige dann machen wir den ja ich habe Wander den zu erledigen hat ja, diese Worte mal irgendwann sagen würde ne ich habe es ja wander der trefft dann ja ist cool, cool. alter das ist halt einer an ja, es war immer noch voll kacke aber er ist jetzt relativ weniger kacke als vorher geschwindigkeit okay ähm, ich kann ich glaube ich nicht anlocken ne? ich weiß nicht mal genau wo ich hingehen soll ich kann ja gar nicht näher an sie herangehen ne? weil hier sind ja auch noch gegner wie soll ich denn da bitte schön machen die soll ich denn hier bitte schon vorbeikommen hm. bist du? Stahlschwert. Äh, 29. Ach, komm her. Ich, glaub, ich bin auch in Reichweite von dem Scharfschützen, Aber egal. Hey, was geht? Na. Schade, ich mache kann ich, zu ihm ich merke jetzt erst, wie putz sein Schild aussieht, so ein winzigen Schild. Ich nehme mal wir sollen dann hier so runtergehen, gehen Wer oder ewig da, bis wir ja durchkommen, Axt. Schön locker bleiben ihr Kollege. macht man nur acht schaden sich gerade. Schön den ja perfekt keine Chance aus irgendeinem Grund, aber na, schon wieder 80 Prozent mal Da da da da da nicht schlecht es war Oh nein, ich sterbe. ist Zeit, den Schleier zu aktivieren. Ach Mann, ich krieg da wieder nicht hin. Außer wenn ich den hier mache. 8 war irgendwie vorgegeben für die nächste, nächste Hauptstory-Mission. Ne? Geht dann auch. Hm. Warum habe ich denn zwei Silberschwerter dabei? Oh mein Gott. ich richtig anstellen dann kann ich mich um ihn ja kümmern ah, fast warte war auf du. muss jetzt nicht treffen, aber wäre besser, wenn... Ich nicht so viel Schaden machen, ne? 30. Na ja, so, ich werde glaube ich so da reingehen. Ne? Ich habe so richtig anstelle. Warte mal, ich kann ich eigentlich auch locken ne? Dich anlocken. Okay. So ein Stück auf. So, ach, ich habe Wander vergessen. Dann kann ja auch heilen. weil ihm ist doch wichtiger, also heilt. So. Ah durch mit Alfred gleich noch mal hier verbinden, dann kann er gleich das Ding da einnehmen, ne? hier ist hier äh, für embleme Jetzt kommen die alle. Halt von Reichweite, oder? Aber den Schaden ja halbiert. Sehr gut gegen mich und mein eine hat keine chance die sich jetzt bewegen war natürlich ein bisschen dämlich ja ich möchte mit dir gehen ich habe dann okay ich wollte schon sagen jetzt schon wieder nicht reicht ne Glaube ich hier mit dir einmal schießen, ist also noch nicht auf wen niemanden? Ich dachte, ich war schon in der Reichweite von den Leuten. Ja, jetzt natürlich alle auf uns zukommen. Feuerlanze ist klar. Gott ist da wieder nervig ja Nein, verdammt. Ich ja noch länger drin sitzen. Nein Okay, jetzt muss ich wieder warten. Bis die halt. Boah, aber hey, guck mal hier. Er ist ja jetzt hier in Reichweite. Hey, warte mal. mal oh, ja, Tor. nicht schlecht so pass mal bloß auf gleich ey. Ich schieße schießt er ja leicht so ein weg ich glaube bestimmt jemand anbieten den ich abschießen kann weiter so macht mal ein crit beide auf 6 KP runter Uh. Entschuldige, was oh. Oh, so viele Leute hier. Oh mein Gott, Au, oh, wanda. Oh. Oh. Oh, willst du mich auf den Arm nehmen? Oh, und da kommen auch noch Leute jetzt, ey. Das ist gerade wieder... In das Spiel muss man lernen, sich ein bisschen zurückzuhalten die an einigen Stellen. Guck sich meine Situation schon wieder hier an. Boah. Soll ich denn das schon wieder hier retten? Noch nicht mal mit der Eisenach richtig treffen. Er ist für viele fliegende Einheiten, Mann. Alter, ich kann jetzt ja nirgendwo hin ohne irgendwie fertig gemacht zu werden. Was mache ich jetzt hier? Er ist ja auch vor dem Kreuzfeuer, die haben alle Donnerschwerter Feuer lanzen. Ist klar, man ähm, ja, wir sollten das jetzt schon wieder machen. So, erst einmal ich sagen, wir schießen da jemanden ab ist da am gefährlichsten magier überhaupt irgendjemand erreichen ich glaube nicht ne? wenn wir uns hier runter bewegen nee. das heißt das gefährlich was wir jetzt hier haben ist gefährlich was wir jetzt hier gerade haben ist Äh, nee. ja, ja würde ich sagen donnerschwer Donnerschwert. Also immer Kommen jetzt so viele Verstärkungsruppen, Die musst du dann zusätzlich mit den ganzen Leuten, die jetzt hier schon positioniert sind, auch noch erwähnen. Verteidigung, Stärke, nicht schlecht. So, wie soll ich das jetzt hier überleben? Sie ist auch nicht in Tanzreichweite leider. <lacht> hm. So, Leute, sind ja eigentlich gar nicht, sehe ich gerade. Wir haben ja, nur unglaublich nervige Sachen wieder. Wenn ich mit wanderdings Dings einsetze, tut alle voll heilen nee, nee. Na gut, dass die meisten haben ja magische Waffen. Das heißt, ich kann sie sogar hier halbwegs reinschicken. Ausnahmsweise. Warte mal, wenn ich sie hier reinschicke, ich muss ja auch resistenz Charaktere haben, ne? Also wenn ich mich um den komme. So gerade gesagt stirbt. Na dann check ich sie ja in, ne? Weil die haben ja alle ja die haben alle Magiewaffen. da ist heißt, sie werden gar nicht so viel Schaden machen. Was also ich mache hier durch, Kollege. Die wollen mich da oben umbringen. machst du mir hast du überhaupt starlanze okay überlebe ich <lacht> ja, halbwegs Nicht sich gerade verdammt, So, ich muss glaube ich hier so eingehen. Ne? Äh, machen wir dich platt, Krieg ich auch nicht platt, gibt es jetzt nicht. Ja, ich nicht die Werte gerade reduziert von dir. Schlaf gut. Hey Figur, sehr gut. Ich bin mir ziemlich sicher, sein Ding ist, aber unglaublich leicht. Ich will ungern da Dinge einsammeln, aber muss das glaube ich einsammeln. Also, ich das überlegen, ja. Hier reingehe einer von euch wird aber treffen, danke das ist nur magische einheiten das heißt wie soll es eigentlich gut gehen ja wenn er und den ja machen eigentlich da ne also bin ich mal gespannt hat komplett alles hoch anscheinend ja da ist überpowered. Da ist ein bisschen überpowert, finde ich. Jetzt kann ich hier reingehen und ihn erledigen. Mensch, Stahlschwert. Ja, Hortensia und Celine müssen hat eigentlich überleben ich mir angeschaut habe okay, oh Gott Menge Schaden aber sie ist ausgewichen Gott sei Dank ja, wenn wir nicht ausgewichen werden dann wird böse ausgegangen gerade obwohl nee doch nicht Jetzt auf zwölf HP. und das ist nur Schaden. Okay, cool. Wir sollten natürlich alles überleben. Out. Gott, Mann Keine Verstärkungstruppen gut Oh mein Gott bist du selber durch 30 Schaden und dich bleibe Ich weiß nicht, warum das hier so ist Ich weiß es nicht ich wünschte jetzt würde mal aufhören zu denken weißt, ich meine krieger land zu erledigen <lacht> vielleicht mal schauen irgendwann vielleicht ich krieg den nicht mit links da so, kommen wo da Kret, Kret, Kret, Kret, Kret, Kret. Sehr gut. So oh nein, verdammt. obwohl Was so, du, 11 dollar Da denke ich. der kann mir vielleicht schaden machen aber langsam ja, wenn dieser feuerball jetzt gehe ich hier ist ich obwohl hier sind ja auch noch leute Verdammt. Ich kann ja auch physisch angreifen. Ne? Ja, ne? da vergessen? Seht ja, da. Vergesst, ich kann ja auch physisch angreifen, ja? Ja, nimm das. Aber nicht viel sollen angreifen 22 schaden sind aber du bist aber nicht damit doppeln ne du machst 36 schaden du machst drei schaden gegen sie du machst 15 schaden gegen sie du machst sehen Nein, da bin wir überleben da versucht den mal zu erlegen bitte Versuchen wir mit zwei Treffern. Oh nee, mal versuchen wir mal nicht. Das ist eine Kriegerlanze. Äh, das ist Feuerlanze. Macht Schaden. Mal. Danke. Oh Gott, da sind so viele Momente in diesem Kapitel, wo ich mir wünsche. Wo ich mir wünschen muss, ob ich die Gegner treffe oder nicht. gibt es nicht. Oh nicht schlecht, stimmt. Da mir auch voll viel Erfahrungspunkte gegeben. Genau, ich habe da immer Jonaka gegeben, weil sie ja mit Mikaya ja gekommen ist. So, wie soll ich das jetzt machen? Ich muss ich nur ihnen ne? Zwar mit dich. Okay. Einmal davon bist du wohl treffen. Okay. Oh mein Dann du überhaupt daran. Naja. Du hast ihn wahrscheinlich wieder weg, ne Also geht mal jemand an die Erfahrungspunkte noch vorher. Ne, mal, reißen. Also ich nicht, wie viel er macht. Wird ja schon passen. mit dem meister ich weiß aber ist schon in ordnung wird schon klappen so da und hat schon wieder ein zweimal angreifen ehrlich wohl nur einmal erstmal bist du schon tot ja gut wir kriegen voll viele charaktere level immer näher an dem max level okay. das war das dümmste was wir jetzt hätte machen können ist so keine erfahrung keine verstärkungstruppen gut Mein Gott, ich glaube der Ansturm ist langsam vorbei, ne? So, okay, da passt. Da kann man noch mal machen. so gute Werte bekommst du nicht also musst nicht unbedingt so flexen so ja und ich kriegen wir auch down war sehr cool war nicht der gleiche Kritte noch karte in Echos springst du nach oben tut so ein Siegel einsetzen dann springt sie davon ab. Oh nein, geht da. Mein Wander geht der Heilstab aus. Was mache ich denn jetzt? er bekommt immer noch so viel Erfahrungspunkte, oder? weil er schon so früh weiterentwickelt war. Je früher man, weiß nicht. Bei einigen Charakteren ist das halt so, wir haben so einen unsichtbaren Level. Ich nehme an, Wander war ein Charakter, der irgendwie auf Level 10 schon... Wenn du zum Beispiel ein Charakter auf Level 10 schon weiterentwickelt hast, dann bekommen die, glaube ich, etwas mehr Erfahrungspunkte. Als ein Charakter, den du auf Level 20 weiterentwickelt hattest. Ich glaube, so funktioniert das jedenfalls. So, das müssen wir aber trotzdem hier nach unten lang, weil... Wir können jetzt nicht in die Mitte lang, weil da ist Kamel da Und äh, Wir können nicht einfach den die vorbeigehen. Ich nehme an, sobald wir in der, der Reichweite ist, wir sind dann äh, ja, geht die Post ab. Da. Pasch geht sogar down. Perfekt. okay wird es genau so geschafft Aber okay Na. den ja sehr gut dann gehen wir unten links lang, würde ich sagen durch die mitte gehe ich nicht durch ey. Den schon den weg frei gemacht hat in ja der dinger kaputt gemacht hat dann gehen wir da lang äh, damit den verstärkungsdruck da wird immer noch nicht auf Den kannst du mir auch mitnehmen. Okay, warum ist der Meisterpunkt so schwach? Ist auch normale, ich glaube, da ist das normale Kampfthema, also, wenn man irgendwie random encounter macht. Deswegen hat er so viel AP. Oder stimmt, kann hat ja diesen Effekt hier. So, also, oh, ich gebe mehr AP. dabei in heißen anscheinend nicht jetzt Kapitel wird nur ewig dauern ach guck mal jetzt kriege ich keine Erfahrungspunkte mehr ne aber oh, das ist kein gutes Zeichen das heißt sie werden immer wieder kommen oh. traubhaft ja dann gehen wir da rein und machen die so kalt ne äh, wenn du mich kritten würdest dann ich soll überleben, cool, das heißt, ich verschwinde hier meine Zeit, wenn ich weiter gegen die Kämpfe Und da oben links zu den Leuten hingehen. er ist ein bisschen blöd platziert gerade auch sehr grad noch voll lauf ist okay wenn ich dich erledige was ich tue, tue ist wahrscheinlich nicht. Ich ich glaube, für dich kriegen wir ja ne? da heißt sie werden immer wieder kommen und wir vernerven gehen und gehen wir euch mal ich hasse das hat man was ich dagegen machen werde daneben ja du kennst nicht mit 24 ich krieg mit drei prozent Ah, ehrlich. Ich muss einfach noch kennen. Sobald er den Schritt zurückgemacht hat, habe ich gewusst, dass der noch mal Na, warten mal ab, bis meine Leute hier alle unten sind, ne? Dann seid ihr sowas von dran. so im leben ja ich habe gar nicht links aktiviert wenn wir aus dem sicher ja diese dachnamen irgendwie geld und so ne ich brauche mein gott also nur könnte ich mit Banda hier Leute hoch ein, ist auch vollkommen egal, mit ich jetzt hier kämpfe, ne? weil ich so, so keine Erfahrungspunkte, also wir können wir ja alles platt machen. Aber ich kann immer noch leute hier hochleveln ne? wandfähigkeiten und so naja also habt davon ne? kann das system austricksen ja ich brauche keine vollhaltung bis jetzt aber dass du eine starlanze du hast aber keine erfahrung 31 Gar nichts, das noch nicht welchen Zügen gemacht haben. Wenn die alle zwei Züge kommen, wäre das voll nervig, aber oh, gleichfalls oh, zum ersten Mal gesehen, glaube ich. kann ich dich mit irgendwas anders treffen ja <lacht> ungefähr ne? ja nur zu nervig nervig zu treffen der Gegner die Mewdon hey ja also, das sind dann nur die ganzen Charaktere die du nicht treffen kannst so was ist Kennt mal bitte. Ich dachte, er hat einen Schritt zurück gemacht. Ich habe gedacht. So, gut. Wenn du treffst, wird super. Nein. Ah. Reck <lacht> <lacht> oh, sie kann ja Ja. Elf bei Neben. Den Okay. ist tötet, ne? Okay. Mein Gott, da wird hier noch ewig dauern. Aber ist okay lange die ich mit den Verbündeten, mit dem verstärkungsdruck ja immer so ruckzuck irgendwie raushauen und da kommt so schon da gleich muss es ja ansprechen also okay down so wir ich den Charakter haben tot stimmt gibt es auch noch damit ja, habe ich wahrscheinlich nicht so doch so, hey was geht na ja, und habe ich denn immer noch so genau schon ein paar level mit ihnen jetzt ja abgesagt er naja, müsste eigentlich schon viel besser drücken können kein einziges mal fähigkeit hoch so also schon dabei sind hier mhm. warte mal was ein zwei drei nee. Oh man. Aber hey, bricht den ja von daher ist ja kein Ding. So, ich dachte drei Schritte war. Ja, aber ist auch kein Problem mehr hier, die Gegner. Die kommen wesentlich mit irgendwelchen nervigen Sachen. Weißt du, was, wir jetzt äh, farmen können? Supports. Und das bringt doch auch. Naja. So, Weil wir die Gegner da links erledigt haben, geht es dann auch weiter. Wenn das hier eine halbe Ewigkeit dauern will. Aber wenn die so jede drei Züge kommen, wird das schon, ne? Ah, ich komme nicht daran ah. Oder oh, du es nah genug, Mann? Nein, wir sind die Heilstäbe mit wander ausgegangen. mache ich denn jetzt? mein highlights aus... auf Kommission. sind sie schon. Die ersten... Wahrscheinlich auf Egos gehen, ne? Dings kann ich auch hochleveln. Da geben wir auch voll viel, sehe gerade. Ich kann schon mal einige davon angreifen, ne? kann ich nicht. Da ist nur ein halbstab gehabt aber. etwas sort, my lady okay das dauert noch fünf stunden ja weil wollt's mich sprechen hat aber nicht geklappt kollegin Elfenflut. Wer weg damit. <lacht> er ist auch voll arm. Okay. Okay, so, triggert, hoffe ich. erreicht hier noch Level 20 wenn er zu weiter aber ich kann aber ich kann man wo so. sind so, so meine Erfahrungspunkte mal dort so, du hast was anderes ne? du hast was hat er wohl überleben ne? wenn ich dich hier empacke ne? So langsam aber sicher sind wir ja ich kann eigentlich los hier die ganze zeit hinpacken ne? dann kann er sich schon um wie weil nicht drei gegner oder so kümmern wenn ich den hier im packe kann er sich um die ganzen gegner kümmern die auf den loskommen brauche ich mich gar nicht mehr darum kümmern schwer hab habe ich die beiden getriggert und oh, ich töte ihn sogar sehr gut ja, natürlich töte ich den weiter wir haben nicht viel verteidigung ich glaube jeder wird hier level 8 auf jeden fall sein am ende ne? Und da kommt schon wieder die nächsten